Hallo zusammen, hallo Freunde, ja. du Papa, lass uns doch mal was mit der Schaufel probieren. Guck mal was ich habe. Ja okay, Na eigentlich habe ich keine Lust drauf, oder? Hey, jetzt komm, jetzt sei kein Frosch. Moment, ich bin kein Frosch. Ja okay, weil du es bist. Cool. Also gut, dann lass uns mal was mit der Schaufel probieren, dann schauen wir mal was rauskommt. Dann bis gleich. Okay, ich mache jetzt erstmal alles Himmelblau, das heißt praktisch der Untergrund. Ich lasse es schon mal hier ein bisschen über die Ecken laufen. Dann fließt es nachher auch besser über die Ecken. Ich habe jetzt hier etwas kleinere Becher, die sind etwas kleiner wie die vorigen. Und dadurch muss ich zwei Becher anrühren. Okay. Na komm schon. Ihr seht vielleicht auch den Untergrund vom vorigen Bild. Okay, war doch etwas wenig Farbe trotzdem. Ja, und auf diesen Rahmen haftet die Farbe nicht so gut. Merke ich immer wieder. aber gut. Mal schauen, wie es an der Seite aussieht, ja. Oh, das kann ich nachher noch kaschieren, jetzt nicht so schlimm. So, ich habe jetzt hier das Elfenbeinschwarz Ein transparent rot mittel heißt also auch von amsterdam die farben dass ihr es hier seht das ist das ivory das ist von expert und das himmelblau also himmelblau ist deckend dieses ivory ist auch deckend und ich denke mal für den kontrast einfach mal schauen wie es wirkt oder wie es kommt, nämlich das transparente Rot. So, da es vielleicht sonst etwas langweilig wird, mache ich von dem Helper Silikon 300, ich sage mal zwei Tropfen rein. Das dürfte reichen. etwas umrühren. Jetzt nehme ich aber erst einen Becher hier. Was ist da passiert? Wassertropfen rein. Ich mische mir jetzt einfach mal hier einen Becher. Und zwar rot, schwarz, rot, schwarz. Ich möchte das Bild jetzt auch nicht zu bunt machen. Und ich denke, mal nimmt da den ganzen Becher hier. Das Rot ist jetzt natürlich durch den Vinylkleber, also ganz normal mit Vinylkleber angerührt. Etwas heller geworden, dunkelt hier aber nachher wieder nach. Jetzt muss ich nochmal schauen was da passiert ist. Alles ah, das sieht aus wie Wasser. Ah, da ist Wasser drin. Habe ich noch einen Wassertropfen reingemacht. Nicht so toll. Aber ich gehe mal davon aus, dass es gut abtrocknen wird trotzdem. Machen ein bisschen die Bläschen raus. So, hier auf der Grundfläche ist natürlich kein Silikon drin. Jetzt hab ich habe hier meinen Becher. So. Jetzt schauen wir mal was wir da machen können. Ich lasse es jetzt einfach hier in die Mitte reinlaufen und dass alle drei Flächen voll werden. Obwohl ich Linkshänder bin. Das war nicht so gut. War zu viel. So dieser Vorfühleffekt. Okay. Aha, der hat hier wenig an der Seite. Jetzt schauen wir, dass wir es trotzdem hinbekommen. Ich das jetzt einfach mal hier drüber. Hm, reicht uns das? Manchmal ja, ne? manchmal ist weniger mehr. Kennt mich ja. Ich kann ja nicht aufhören. noch ein becher trotzdem und jetzt überlege ich gerade wo ich den noch hinsetze ich wollte nämlich nicht zu viel machen passt aber auf jetzt einfach hier drüber, weil es gibt da hier auch einen schönen Effekt. Wisst ihr was? Ich lasse das jetzt schon mal so. Ich habe hier etwas viel und hier etwas viel. Das werde ich jetzt noch mal etwas runterlaufen lassen. jetzt kommt mein Wasserfleck, sehe ich gerade. So. Okay, und dieser Tropfen hier ist einfach meine, meine Unterschrift, wobei der nicht ganz schön aussieht. Jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn ich es jetzt erhitze. Okay, ich glaube mein Brenner ist auch schon noch fast leer. Jo. Schade Mensch mit diesem Fleck hier. Ich überlege gerade, ob ich den noch rauslaufen lasse. Komm, wir lassen es noch ein bisschen laufen, vielleicht gibt es noch einen schöneren Effekt dann. ja es gibt ein geschnörkel und der fleck ist weg ich hoffe ich bin noch im bild ja. wenn ich es so laufen lasse verschwimmt es ineinander, darum lasse ich das jetzt so, also ein recht einfaches Bild aber es sieht, finde ich jetzt mal cool aus, ich werde es jetzt nochmal richtig mit dem Heißluftföhn erhitzen und dass ich noch schön das Silikon herausbringe und dann war es das eigentlich schon crazy, schauen dass ich die Kanten dann auch noch zubekomme. Einer her? So. Okay. ja, ich finde es eigentlich schon ganz cool oder ist cool ja denke ich doch auch gut ich lasse es mal wieder für 10 minuten einwirken und dann zeige ich es euch wieder von nahem ja das ist cool ich bin mal gespannt wie es aus oder wie es rauskommt wenn dann das Rot das Schwarz kräftig rauskommen. Nein, Schwarz ist kräftig, aber das Rot. Jetzt schauen wir mal durch das Transparent. Okay, dann bis gleich. So, Freunde. Jetzt noch das Bild von Neim. Also ich finde es cool, einfach dass hier praktisch so dickere Streifen sind, aber dann doch hier noch dünnere geblieben sind. Und also finde ich richtig cool. Mal die erste Bahn. Natürlich etwas verzogen, weil ich es laufen lassen habe. Aber das gibt natürlich diesen Kick, finde ich. Auch hier eine schöne Struktur. Laufen wir hier zusammen, und zwar jetzt kommt diese Querlinien. Da auch. Und dann praktisch hier noch. Die drei schmalen Linien. Da kam jetzt auch nicht so viel, nur hier am Rand. Aber es gibt schöne Effekte. Ja. Okay, cool. Das war's von mir schon wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Hoppla, kannst du es nochmal versuchen? Ja, ich versuche es nachher im nächsten Video. <lacht> also gut, dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye.